Ja, ja, Casimir, deine Bitte zu meinem Zimmer. Johnny Walker heute Nacht bin ich yeah. behindert. Lecky, Lecky, sieh yeah. sie nachts noch an ihrem Fenster. Lecky, Lecky, ja glaube ich, sie sieht Gespenster. Lecky, Lecky, ich bin witziger als Edna. Casimir, deine Bitte zu meinem Zimmer. Jo, was geht bei mir, vorne? euer den Heute, meine liebe Community, ist so wieder ein Black Ops 3 Video, wie man sehen kann. Ich hatte mir einfach mal gedacht, wieder mal seit langem ein Black Ops 3 Video zu machen, weil sonst bin ich inaktiv, ich weiß sonst nicht, was ich hochladen soll. Bin ich einfach mal auf die Stiche gekommen, da sich immer noch viele Leute fragen, wo kriegt man denn so einen ordentlichen, krassen Black Ops 3 glitch account hat, beziehungsweise haben mich einige Leute immer noch um die die jetzige Zeit, obwohl ich inaktiv war, gefragt wegen einem Unlock All, da habe ich mir einfach mal gedacht, so, ja, weil du nichts zu tun hast, komm, machst du mal wieder Unlock All. Das heißt, ich werde wieder Unlock All zu verkaufen, für einen sehr, sehr, sehr billigen Preis, und zwar für 5 Euro, was der Account beinhaltet, natürlich kopiere ich die Accounts nur, aber mein Account ist einer der kratzesten Accounts, den man sich jetzt momentan holen kann. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, dürft aber euch nicht resetten, beziehungsweise prestigen, sonst gehen die Klassen weg und euer ganzes jetzt auch ganz normal. Ihr müsst dann auf jeden Fall, das Einzige, was ihr machen müsst, ich glaube, die Visitenkarten gab es auch kostenlos dazu. weiß ich gerade nicht. Wie gesagt, können wir können uns alle, alle selber spielen. etc das einzige, was ihr machen müsst, ist euch die erweiterten Klassen kaufen. Das kostet, glaube ich, 1 Euro, 2 Euro. Ist jetzt nicht die Welle, also das könnt ihr auf jeden Fall haben. Oder wenn ich ihr einfach 5 Euro auf und dann kauft ihr euch dann auch ja, ein paar Kisten, was weiß ich. Auf jeden Fall ähm, kann man dann halt wie gesagt die erweiterten Klassen spielen. Ihr da habe dann glaube ich erst die Waffen hier halt nur only Kinetic Hitzewelle, ganz normal halt. Bei den erweiterten habt ihr wie gesagt Kampffokus, komplett eine Klasse Kinetic, dann habt ihr eine ganz normale Klassen mit normal Hitzewelle. Dann kommen dann halt Spiele, habt ihr auf jeden Fall nochmal 5 Klassen, dann wiederholen sich die Klassen, wie gesagt, nochmal ganz normal. Keine Ahnung, ihr könnt ja Klassen wie gesagt auch ändern, das ist kein Problem, aber ich nehme die meisten, die interessiert jetzt einmal mit den ganzen Specialists zu spielen, das wäre halt diese Klassen, die ich auch spiele, die können wie gesagt auch die Aufsätze hier ändern, den, den den auch hier die ersten drei Perks ändern, der Rest dürfte nicht ändern, sonst werden sich die Klassen resettet oder werden halt automatisch resettet, ganz klar. Beim Schwarzmarkt ist ja, natürlich auch die Frage, auf jeden Fall äh, kann man hier sehen, äh, gibt es einige schöne Packs nebenbei nochmal, also mehr als gewohnt kriegt ihr auf jeden Fall hier auf den Account. eine Menge Packs an, einfach Spieler als Klassen haben, also weiß nicht. Ist denke ich mal schon was Geiles. Also wie gesagt, ihr könnt mich gerne anschreiben, Es ist kein Problem. Instagram alles da, ich schreibe auch jeden gerne zurück. Ist auf jeden Fall nice, wenn sich natürlich der eine oder andere den natürlich Account gönnt. Wie gesagt, dauert nicht lange solche Accounts zu kopieren. Ich nur sagen, will, ich habe jetzt noch eine Gruppe erstellt. Ihr könnt auch gerne da reinjoinen. Mau noch alles YouTube, ganz normal. Also könnt ihr gerne nachjoinen, wenn ihr Bock habt. Könnt mich natürlich auch etten unter diesen Account, also Flora, und könnt auch gerne mit zocken kein Problem. Also wie gesagt, abchecken. Ihr könnt euch ja gerne überlegen, ihr müsst natürlich nicht. Ich zwinge keinen irgendwas zu. Kaufen. Kaufen, ganz klar aber für die und anderen die vielleicht nur lust haben einfach mit der bo3 ordentlich spielen zu können sage ich mal heißt ja, ist auch nicht aber ich verstehe auch wenn die ganzen leute abgefuckt werden wenn sie sich natürlich keine glitchklassen holen können beziehungsweise wissen nicht wie das geht Hab schon zwei videos dazu gemacht haben auch wirklich sehr gut aufrufe gekriegt über 3000 aufrufe wenn man solche klassen oder allgemein solche accounts bekommt jetzt noch mal so ein video und ich hoffe das kommt wieder gut an bei euch deswegen war es am zeitesten ist mir einfach zu schreiben hier das und das ich bezahle einen account 5 euro es ist, oh, ist kein eisknaller 5 euro das hat jeder finde ich und ähm, für so einen account finde ich 5 euro schon akzeptabel also wie gesagt im um ich das Instagram alles in der Videobeschreibung verlinkt. Da würde ich sagen, Jungs, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.